Und damit herzlich willkommen zu LEGO Indiana Jones 2. Die neuen Abenteuer. Und bevor ich erstmal ins Spiel reinhoppe, sollte ich vielleicht mal ein wenig was erklären. Warum spiele ich dieses Spiel? Vor allem, warum spiele ich den zweiten Teil, nicht den ersten Teil? Das ist eine gute Frage, falls du sich das gerade fragst, lieber Zuschauer. Ich spiele den zweiten Teil, weil ein Kumpel von mir meinte, ich soll das Spiel mal spielen, weil das aus seiner Kindheit stammt. Und keine Ahnung. Das soll halt ziemlich cool sein. Und der zweite Teil soll besser sein als der erste. Was? Das ist wahrscheinlich nur so ein Demo, keine Ahnung. Ähm, lassen wir es nochmal im Hintergrund abspielen. Der zweite Teil soll besser sein als der erste. Und da ich ja auch in meiner Kindheit viel mit Lego zu tun habe, ich hatte zum Beispiel Lego Star Wars gezockt. Es gab es da noch. Also sehr viel Lego Star Wars hatte ich gezockt. Ich hatte auch. <lacht> Lego DC Super Heroes gezockt. Also ich bin auf jeden Fall mit Lego aufgewachsen und. Ja, warum sollte ich das hier nicht spielen? Könnte ja ein cooles Lego Spiel werden. Das weiß ich auch noch nicht. Wir werden es herausfinden. Ich werde es, ähm. 100% spielen. Oder ne, anders gesagt, ich werde es erstmal, die die nächsten paar Folgen, das wird alles ganz normal. Ich werde es casual spielen. Ich werde keine 100% sammeln. Ich werde versuchen, alles zu sammeln, aber ich werde nicht mein Hauptziel drauf legen. Wenn ich was nicht bekomme, bekomme ich es halt nicht. Und, ähm. Ja, dann werde ich, wenn ich das Spiel durch habe, werde ich dann nochmal zum Level zurückgehen und Bonus-Videos machen, so gesehen, wo ich dann alles sammeln, damit ich mich nicht spoilern lassen muss, weil ich würde das Spiel gerne blind spielen, weil es ist für mich blind, ich weiß nichts über das Spiel, ich habe mir noch nichts angeschaut, deshalb... Yeah! Wird das ist cool. Ähm, wenig Info zu dem Spiel. Das Studio ist travelers Tales, die Publisher sind LucasArts. Und erschienen ist es am 19. November 2009, also schon zehn Jahre ungefähr. Schon fast zehn Jahre, ja. Erschienen ist es nämlich auf der Wii, Xbox 360, Playstation 3, Nintendo DS, PlayStation Portable und hier die Steam-Version. Die war das Spiel, werden wir das spielen ja auch der Steam-Version, die ich mir sehr, sehr billig ergattern konnte. Also, wenn ihr es auf Steam kaufen wollt, da kostet sehr viel. Aber ich habe mir einfach auf einer, auf einer sehr coolen Seite einen Key geholt und ja, da ist für mich fast Geist gekostet. Super. Ähm, falls ihr euch fragt, warum ich das nicht auf andere Konsole, auf irgendeiner Konsole spiele und nicht auf dem PC. Weil das könnte ja nostalgisch für manche Leute sein. Liegt daran, dass das für mich am einfachsten ist, jetzt einfach die Steam-Version zu displayen. Weil. Äh, Gründe, ja. So, ich glaube, das ist alles gesagt. Und wir fangen an. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ich habe mir kurz dreimal ins Spiel Ich bin einmal ins Spiel gegangen. Und hab ein wenig die Steuerung getestet und Sound. Es sollte sollte alles passen, falls irgendwas nicht passt mit dem Sound oder der Steuerung, dann schreibt's mir gerne rein. Warte mit der Steuerung könnte ich mich nicht sagen. Das müsste ich sehr sagen. <lacht> naja, egal. Für die Leute, die neu sind auf meinem Kanal, müsste ich euch dran gewöhnt bin, bin ich seltsam. So, neues Spiel. Ja, ich habe wie gesagt ein wenig Sound getestet. Dass die Steuerung auch alles passt. Ähm. Kann ich das nicht irgendwie löschen? Oder kann ich das nicht abbrechen? Spiel haben. Okay, Ich weiß nicht, wie ich das. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das ich glaube, Spielen wir einfach auf Spiel 2. Yeah! Du, du, du, du, du, du, du. Yeah! Und da öffnet sich. Die erste Kiste: Königreich des Kristallschädels, Teil 1. Denn dieses Spiel ist ganz anders als der erste Teil. Zum, zum einen sind die ist das level ist sind die level komplett anders und zum zweiten fängt das spiel mit dem vierten teil an mit dem vierten film und die anderen drei die kommen viel viel später erst so wie viele kisten haben wir eigentlich hier haben wir eine kiste top secret yeah. also ihr seht es wird uns mehrere kapitel erwarten und wir fangen natürlich mit der einzigen kiste an die wir haben königreich des kristallschädels und ich find's voll cool, die machen das so auf. So, schade Geschichte. Wir haben einmal Indiana Jones, Kristallschädel und Mac. Leute, die Leute, die die Filme nicht geschaut haben. Ich könnte kann euch die, die nur empfehlen, dass ihr euch noch nicht schaut. Also, sonst könnt ihr eventuell manche Stellen auf diesem Spiel nicht ganz verstehen. Aber falls ihr es nicht geschaut habt, dann könnt ihr gerne dranbleiben. Ich meine, warum sollt ihr abhauen von meinen super tollen Videos? Ne? Ne? So. Kann ich jetzt nicht auswählen oder so? Muss ich auf schade Geschichte machen, oder was muss ich machen? Also ich spiele das hier zum ersten Mal, deshalb weiß ich nicht was hier abgeht. Okay, ich kann also nichts auswählen. Ich dachte jetzt muss ich die beiden auswählen, weil das die sind, die ich habe, aber anscheinend sind die schon ausgewählt. Ah, Na fangen wir einfach mal an. Oh, Schreck. Und da sind wir dann auch im Spiel. Yeah! Wechsel die Kontrolle zwischen Charakteren durch Drücken von F. Oder auch Kuh, oder auch Steuerung. Yeah. Oh, so sorry, ich wollte dich gar nicht abschießen. Bam, bam, bam. Ich habe ihn umgebracht. Oh, das geht zurück. Was? Ich habe ihn an der, an der Leine. Oh, was die Folge geht schon mal gut los. Ich habe einfach, einfach nur Angriffsknopf gedrückt, irgendwas gespammt. Ich komme nicht raus. Ah. <lacht> ja, habe ich das eigentlich rausgeholt. Kann ich jetzt wieder... So. Ich hätte das aus Versehen mit E rausgeholt. Zack. Uah. Uah. Komm her. Mein Hühnchen. Wir machen jetzt ein paar Sachen kaputt. So, hier machen wir was. Eine Banana. Und hier gibt es einen Affen. Eine hey, Banana. Äh... Ah, ich muss die Banane selbst ausrüsten. Äh. Also, wie gesagt, das hier, wo wir gerade sind, das habe ich gespielt. Wegen wegen Testen und so. so. aber da gehen wir noch nicht rein. Ich nehme das erstmal wieder den Zweck, Denn wir wollen uns ja erstmal nicht erkundigen. So, ich aber ich habe keinen Inventarplatz mehr. Deshalb muss ich jetzt mit Mac spielen. Das ist auch nicht schlimm. Äh. Ich kann die Bank nehmen. Okay. Ich kann eine Flasche nehmen. Ich ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit den Folgen mache. Ich denke mal, jede Folge werde ich einfach 20 Minuten machen, so wie normalerweise immer. Aber wie mache ich denn die Sachen kaputt? Einfach schlagen, ne? Ja, ja. Okay. Bam! Zack. Aber was mache ich mit den Flaschen? Wahrscheinlich ist das für irgendein so Credit-Ding wahrscheinlich. Hatte die Banane jetzt nicht mehr? Hm, doch hat er. Okay. Ich <lacht> habe die Flasche einfach geworfen. Ja, yeah. ihr müsst euch dran gewöhnen, dass ich mich ein wenig erkundige. Das mache ich nämlich immer in fast allen Spielen, dass ich mich ein wenig erst erkundige, bevor ich das mache, was das Spiel von mir verlangt. Ja, yeah. zack Auch die, die, die, die, die, Credits, die, die, Coins, wie heißen die Dinger? Die Währung, wie heißt das? Ich wusste das mal, aber ich habe es wieder vergessen. so lange her, dass ich ein Lego-Spiel gespielt habe. Ah, passiert. Wahrscheinlich einer von euch schreibt es wieder die Kommentare. Komm. Ich verlasse mich einfach auf euch. Damn. Ihr müsst euch dran gewöhnen, dass man manchmal die Tastatur hört. Weil Controller funktionieren irgendwie bei mir nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Und ich habe jetzt keine Lust, so einen extra Special Controller zu holen, der nur für dieses Spiel programmiert wurde. Oder so Nee. Das ist mir egal. Spiel ihr mir mit Tastatur? Muss ich ja auch nicht viel Geld bezahlen dann für. Okay, ich kann die ganzen Bänke nehmen. Ich weiß aber nicht, wofür. Vielleicht kann ich die hier hinstellen, damit ich da hochkomme oder so. Eine Treppe bauen, so gesehen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie hält er das eigentlich bei ihm? Das schlägt da voll in der Luft. <lacht> okay. okay, eine Treppe kann ich nicht bauen. Ja, nee, keine Ahnung. Ach, da kann man da hoch. Das ist ja eine Leiter. Ich bin auch schlau. Big Brain am Start. So, hier ein bisschen Geld her. Ein paar Moneten. Kann man irgendwo gebrauchen vor allem in dem Lego Spiel, denn wie gesagt, wir werden alle Characters so wir werden alles, wir werden im Endeffekt alles 100% haben am Ende. Ui, ich habe einen roten Stein. Cool, ich bin cool, Mama. <lacht> Was? <lacht> Was? <lacht> no, okay, äh, ich kann mit ihm nur einmal springen. Mit ihm kann ich einmal und dann rollen. Okay. und oh, weiter. Ui. Und da ist grad was gewachsen. So Blumen, die kriegen kaputt machen. Yeah. <lacht> ich weiß nicht, langweile langweilig wahrscheinlich nur die meisten hier. Aber ist mir egal, ich spiele wie ich will. schon doch einen anderen deutschen YouTuber. Ach, warte mal. <lacht> so. Zack. Gibt mir die ganzen Moneten. Kann man schön gebrauchen. Wie groß ist eigentlich die Map hier? Die ist wirklich voll groß. Du brauchst einen Schraubschlüssel, um defekte Maschinen zu reparieren. Dann geht das wohl nicht. Drey von Bam, bam. So. Was gibt's denn hier oben? Hier gibt's doch bestimmt was Cooles. Jetzt sagen wir nicht, da komme ich nicht hoch. Komm in die, du kommst da hoch, in die. Der kann auch rollen, aber der macht das irgendwie nicht halt nicht. Ey. Oder warte, kann ich nicht das Ding abschießen oder mit indie vielleicht abschießen? Nicht? Okay. Bam. Ah, hier ist noch so ein Hydrant. Ding, ding, ding. Din. Dann wachsen die Blumen. ja yeah. Das ist doch schön. So, wir haben jetzt schon die Hälfte der Folge voll. Oder vielleicht mache ich es auch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, ich werde diese Folge jetzt mal 20 Minuten lassen. Vielleicht mache ich die nächsten Folgen dann einfach nur halt pro Level eine Folge so gesehen, egal wie lang es ist. Aber ich denke, das wird dann wenigstens zu lang. nicht. Halt ah, so. Okay, es gibt nichts mehr. Ich kann die Kamera ändern? Weil ich weiß ja nicht, ob da hinten noch was ist. Ich hoffe wir mal nicht. Ja, da komme ich ja nicht lang. Vielleicht kann ich eine Banane nehmen: Bananenkampf. Epic. Oh, ein, Grünst ein Grünstein. Okay. Ich grünstern sagen. Ja, falsches Spiel. Äh. <lacht> so, da kann man nicht rein, ne? Nee, ich denke mal nicht. Soll noch irgendwas übersehen? Oben, da gab es noch was, aber da komme ich erst gleich zu. Hier war noch was. Oder nicht? Egal. So, die ganze Standort Stadt auseinandernehmen. In der anscheinend niemand wohnt. Alles so verlassen und ruhig. Aber alles steht noch. Oh, zwei von zehn. Okay. Cool. Komm, was näher. Ich hey, kann mal rein. Okay. Oh. Geil, Mann. Yes, Mann. Ich hab ein Fahrrad. <lacht> oh, das macht alles kaputt. One-Hit. Ja, geil. <lacht> Bam. Ja, okay, komm, lass uns mal. Oh, hallo. <lacht> kann man hier rein? Gibt's hier irgendwie so ein Mission? Nichts? Okay. Äh, kann man hier rein? Nope. Okay. Weil da oben ist noch ein blauer, blauer Steinchen und das will ich haben, weil blaue Steinchen sind sehr viel wert. das kann ich aber nur mit Indie machen, glaube ich. Weil Indie kann ja nochmal rollen in die Luft. Und damit kommt er ja noch ein wenig weiter hier, wie man sehen kann. Deshalb versuche so ich es mit Indy Yes! Hat geklappt. Okay, äh. Ich weiß noch nicht genau, wie lange das play werden wird. Wahrscheinlich ein wenig länger, vielleicht so 30 Folgen. Ich, ich vermute einfach mal 30 Folgen. Einfach so, ohne irgendwas zu wissen. Oh Gott, kann ich ja halt bitte hoch das Ding nehmen? Yes. Ähm, wie pack ich das weg? Was also habe ich aber den Schlüssel in der Hand. Oder geht das trotzdem? Ach, kann man nicht kaputt machen. <lacht> das ist auch egal. Warte, da kommen wir noch, bestimmt noch hoch. Oder nicht? Nee? Nee, es geht nicht. Okay. Ah, drei. Das kann ich vielleicht umschubsen. Aber geht nicht. Okay. Aber hier unten ist irgendwas. Weil das leuchtet so, das Ding. Vielleicht brauche ich das hier für irgendwas. Aber wahrscheinlich nicht. Äh... Scheint nicht der Fall zu sein. Okay, komm, Mac. Wir gehen hier hoch. und also ich glaube, ich mache es wieder mit Indie, weil Indie hier, habe ich das Gefühl, hat so eine bessere Steuerung. Ah, ich kann das wie so ein Trampolin benutzen, oder? Boing. wie geht das? Ich hab's doch gerade wie ein Trampolin benutzt. Ja hab, ich nicht... ja, hab ich das gemacht? Hab doch alle gesehen, ich bin höher gesprungen als sonst. Okay, jetzt hat geklappt. Ich weiß nicht warum. Aber es hat geklappt. Oh Gott, nee, bitte nicht runter. Hier holen. Warum geht das nicht? Gibt's hier sonst nichts? Nur das eine? Ja, okay, komm. Ist auch egal! Alle wollen nur sehen, was passiert. Bisschen alle wollen sehen, wie es weitergeht. Oh, jetzt komme ich da hoch. Hier okay, ist nur eine Banane. Zieh den Schalter, damit was passiert. Okay. Ja, cool. Okay. Oder kann ich da hoch vielleicht? Warte. Um, Item wechseln. Eh. Sack. Bam. Okay, es explodiert nur. Okay. Schade. Aber hier ist noch ein kleines Spielchen. Vielleicht kann man hier noch was machen. Du benötigst ein Buch, um mysteriöse Hieroglyphen zu entziffen. Oh. Das ist ja voll lame. Okay. Was sind hier? Ah, das kann ich auch so nehmen. Okay, okay. Fünf. So, aber ich glaube, jetzt haben wir alles bisher. So. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehen habe. Ach, die, die Blumen sind neu. Ja, stimmt, sind da gerade wenig mit der erschienen. Ich bin auch schlau. So. Dann gebt mal her. Zahlreichen München. So, ich habe gehört, du willst aufs Maul. Das kannst du gerne haben. Geht das nicht? ich kann die Flasche hinten irgendwie anvisieren. Warum auch immer. Und das Ding auch. Ah, das ist okay. Ja, bestimmt später noch brauchen, drücke ich um den Schlüssel einzusetzen. Okay. Also ihr gedrückt, um den Schlüssel umzudrehen und den Mechanismus aufzuheben. ja yeah. Und durch. Oh no! Heh heh heh. Ah, die Katzen sind immer ganz cool in Lego-Spielen. Area 51. Vielleicht finden wir Aliens. finde mir genau diese Kiste auf diesem Bild. Okay. <lacht> Versuche eine Kiste. Was? Ja, super. Habe ich es nicht gelesen. Okay. Ach, das Ding da unten. Ich glaube, wenn man das fühlt, dann... kriegt man irgendwas? Ne? Ich weiß es gerade nicht. Das ist viel zu lange Ja, dass ich ein Lego-Spiel gespielt habe aber ihr seht die die die Cutscenes. Oh, die sind sehr humorvoll. Ich werde das, das die Videos alle in 720p 60fps hochladen und aufnehmen auch gerade. Eventuell ändere ich das auf 1080p in der Zukunft. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil da habe ich noch ein paar Probleme mit 1080p. Aber vielleicht mache ich das mal. Versuche eine Kiste. Was? Ich habe nicht gelesen. Warum kam das denn einmal nur? Hier eine Kiste. Aber warte, bevor ich die schiebe, der lässt mich nicht drauf. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, ich komme da irgendwie hoch oder so. Aber die Folge, die sollte dann jetzt auch hier enden. Wenn euch dieses kleine, ich sag mal, die kleine Preview-Folge hier gefallen hat, dann hast du gerne eine positive Wertung da und schaut auf jeden Fall auch bei der zweiten Folge von Indiana Jones 2, die Adventure continues vorbei. Haut rein!